Ja, das ist natürlich eine interessante Frage an jeden Schriftsteller. Es gibt sicherlich mehrere Punkte, die, ich sag mal, relevant waren. Zum einen muss ich sagen, meine Mutter ist eine sehr bekannte und auch fleißige Schriftstellerin, hat viele, viele Bücher veröffentlicht, schreibt bis ins hohe Alter, jetzt noch Bücher weit über 80, veröffentlicht auch immer noch. Und da gab es quasi so einen, ja, eine genetische Grunddisposition. ja die dazu führte, dass ich auch Interesse hatte äh, am Schreiben. Dann habe ich in der Jugend schon mal angefangen, Geschichten zu erfinden, auch Kriminalgeschichten und auch Science-Fiction-Geschichten, habe die aufgeschrieben. Ich fand das ganz spannend, äh, mir da auch so eine Welt zusammen zu, zu bauen und so zu denken. Und äh, äh, dann war es später so, dass ich dann auch im Beruf, äh, ich bin dann irgendwann äh, in der Wirtschaftsprüfung gelandet, äh, gebeten worden bin, äh, Kommentare, also Bilanzkommentare zu schreiben Ah, und äh, das sind natürlich keine Romane, das ist keine Prosa, aber äh, sind natürlich auch herausfordernde äh, Schriften. Und äh, ja, das hat dann dazu geführt, dass ich dann auch mehrere Kommentare als Mitautor äh, mitverantwortet habe und äh, so weiter in das Schreiben hineingewachsen bin. <lacht> Ich glaube, Hemingway hat mal gesagt, man sollte nur über das schreiben, was man kennt. Das heißt also natürlich, dass die Charaktere, ich sag mal, zusammengestellt sind aus vielen Personen, die man kennt, gekannt hat. Ein ganz einfaches Beispiel, das darf ich auch sagen, der Johannes Montus, der Weinkritiker in meinen Büchern, ist doch leicht angelehnt an meinen Vater, der selbst ein, ein sehr guter Weinkenner war und mich auch in die Welt des Essens und, und Trinkens eingeführt hat. Also es gibt gewisse, ich sag mal, Wesensaspekte der, der Figuren. Die ich bei sagen wir in der Realität so ein bisschen abgeschaut habe. Aber es ist nicht so, dass eine Person oder ein Protagonist in den Romanen exakt einer Person im, im wahren Leben entspricht. Da ist auch viele künstlerische Freiheit dabei. Ja, habe ich schon gesagt. Nicht? Mein Vater war ein großer Weinkenner, ein großer Gourmet, kannte sich exzellent in dieser Welt aus und hat mich dann schon in relativ jungen Jahren äh, dort eingeführt. Ich kann mich an eine Geschichte erinnern, ich äh, habe in Münster Philosophie studiert und dann kam mein Vater vorbei und sagte, du, hier gibt es in der Nähe ein sehr gutes Restaurant, ich hätte Lust mit dir da essen zu gehen. So, dann sind wir da hingefahren. Äh, das war mit äh, seinem äh, Weinclub, äh, acht, acht äh, Männer, die sich da getroffen haben und dann da toll gegessen haben. Und dann ging es letztlich darum, dass auch noch Wein verkostet werden sollte. Und zwar zwölf Bordeaux-Weine, weil der Weinclub überlegte, vielleicht ein bisschen, bisschen Wein auch zu kaufen. Dann sind wir in den Keller mit dem Sommelier, haben erstmal sechs Bordeaux probiert, also schwerere, schwere rote Weine. Dann gab es einen sogenannten Reparaturwein, das war ein Riesling vom Weingut Prüm. Also richtig spritziger, kräftiger Riesling. Und dann wieder sechs Rotweine. So, und dann kam der Sommelier zum Abschluss der Verkostung und sagte ja, meine Herren, was möchten Sie denn jetzt kaufen? Und dann wurde kein Bordeaux gekauft, sondern ein ganzes Fuderfass, also 1000 Liter von dem Riesling, ja, weil der also hervorragend geschmeckt hat. So bin ich also da hineingewachsen, ja, also äh, hauptsächlich durch meinen Vater. Ich muss allerdings dazu sagen, dass äh, auch alle Frauen in meiner Familie, also meine beiden Großmütter, meine Mutter, auch meine Stiefmutter, exzellente Köchinnen waren. Meine Mutter hat selbst auch Kochbücher veröffentlicht, beispielsweise und ich dann auch selbst sehr gut kochen gelernt habe, durch die Damen in meiner, in meiner ja, Umgebung. Ja, meine Stiefmutter ist gebürtige Triestinerin, also die zweite Frau meines Vaters. Und wir sind, da war ich so Mitte 20, das erste Mal dann zusammen nach Triest gefahren. Triest ist die Hauptstadt des Friauls. Uh, Udine behauptet zwar, Sie wären die Hauptstadt des Friauls, aber rechtlich gesehen ist das Triest. Obwohl Triest ja direkt an der slowenischen Grenze liegt nicht und das Friaul dann weiter Richtung Westen verläuft, Nordwesten verläuft. Und da haben wir natürlich die Gegend intensiv erkundet. erkundet. Wir haben viele Verwandte natürlich, italienische Verwandte in der Region, und meine Frau und ich haben das dann auch fortgeführt, sind dann auch regelmäßig ins Friol gefahren. Beispielsweise auch zu diesem Weingut, das im Buch genannt ist, allerdings einen anderen Namen hat. Und man kann da wunderbar wandern, man kann Fahrrad fahren, ja, da trainiert die italienische Nationalmannschaft der Radfahrer. Man kann natürlich essen und trinken, ist fantastisch, ja, tolle Küche, wunderbare Weine. Und das ist dann so über die letzten ja, über 30 Jahre auch gewachsen. Nicht? Wir sind dann regelmäßig so ein-, zweimal im Jahr äh, dort gewesen und äh, ja, haben die, die, die, die ich sag mal, Land und Leute wirklich intensiv kennengelernt.